Hallo, willkommen in unserer Lehrküche. Ich bereite gerade den ersten Kurs vom Herbstsemester vor. Unsere Kochkurse in Corona-Zeiten sind ein bisschen anders, als Sie das gewohnt bin. Sie kochen nicht mehr im Team einen Teil der Speise, sondern wir haben jetzt vier Arbeitsplätze separat eingerichtet, dass Sie Ihre Essen von A bis Z selber kochen können. Auch unseren Speiseraum haben wir so gestaltet, dass genügend Abstand zwischen den Teilnehmern ist. Mit maximal vier Teilnehmern werden Sie in Zukunft einen Kochkurs besuchen. Wir hoffen, dass Sie unsere Kochkurse auch in Corona-Zeiten Spaß machen und möchten Sie bald wieder in unserer Lehrküche begrüßen.